Dieser Roboter-Staubsauger läuft gerade, aber der ist leise. Du machst mir Angst. <lacht> hey, wusstet ihr schon, dass Miyamoto ein Boomer ist? Und damit willkommen zu Super Metroid. Hi, ich bin auch dabei, weil... Das, ich weiß, das, das hat keiner äh, sich erahnen können. Nein. Und können wir mal über eine Sache reden? Was denn? Ich, ich habe das zum Glück nicht live verfolgt, weil ich sonst richtig pisst wäre. Und zwar, äh, die, die PS5, okay. Es, es, es gab ja so eine Messe von, von Sony, glaube ich, und da kann glaube ich alles mögliche gezeigt werden, nicht nur die Konsole. Und äh. Ja, es ist gut, dass wir das andere sprechen, weil ich weiß nicht, das wird bestimmt erst in ein, zwei Monaten erscheinen. Ähm, erst, also die PS5 selbst, Ende Nein, des Jahres? Nein, ich meine das Video hier. Ach so, Ähm. Okay, weil es ist, es ist eine lustige Geschichte und zwar zu zur Zeitpunkt der Aufnahme wurde nur das Logo gezeigt. Auf einer Messe. Leute haben das live gestreamt. Die CES oder was? Ja. Ich habe das gesehen eben noch. Und dieses Logo, weißt du, Rocky? Es <lacht> ist wie jedes <lacht> andere. <lacht> ja. Was ist daran so unfassbar aufregend? <lacht> was dachten sie sich dabei? Also die hätten noch. Keine Ahnung, vielleicht das Design oder so zeigen können. Damit wäre jeder einverstanden, aber doch nicht das Logo. Die packen also einfach ich fand das amüsant, ich habe das zum Glück nicht live verfolgt weil sonst wäre ich halt echt... Ich wäre halt wirklich wütend gewesen. Ich weiß, wie das aussieht. Die machen einfach dasselbe Design wie bei der Playstation 4 Pro, packen aber noch so, so eine ja, Ebene drauf. Das kann sein. Ja, keine Ahnung von der Leistung abhängig das soll ja auch so krass sein wie die Xbox, aber weiß nicht. Kann ich nicht beurteilen ehrlich gesagt. Oh mein Gott, ist es ist so scheiße hier lang zu laufen. Es ist oh. so scheiße, dass wir gleich nach Meridia müssen. Und ich, ich sammle gerade Super-Mister-Container. Ja, ich sammle gerade einen Mister-Container unter Wasser. Unter Wasser? Ja. Krass. Oh. Aber wir haben nicht mal den Gravity-Seam. Oh, warte, Daniel, ich muss ganz kurz was in den Einstellungen umändern. Okay. Okay, weil ich habe gesehen, äh, die Map zoomt nicht rein. Für die Zuschauer. Oh, nein, okay. Geht's wieder? Ja, ja, ja, ich habe das nur vergessen anzumachen. Dass Alles die Map klar. zoomt. Okay, dann ist ja gut. Weil. Dass es jetzt ändert ist. Leute, schaut euch an, was für einen krassen Service wir euch bieten. Und Daniel, warum, hat, warum verlierst du die ganze Zeit Leben? Weil ich äh, in einer ziemlich gefährlichen Gegner voll äh, gegend voller Lava bin. <lacht> Und das ist ziemlich gefährlich, verstehst du, du was. Es gibt keine Lava im Schiff. <lacht> aber es gibt Elektrizität. Ich hab das Nein! Aus dem Nichts kommt. Ich weiß nicht, was Phantom damit zu tun hat, aber er scheint äh, ein Problem mit der Rechnung gehabt zu haben. Er hat ein Problem mit der Rechnung. Phantom? Er wollte ein bisschen sparen. Ja. Ökologisch nachhaltig. Warum lief der Roboter gerade rückwärts? Ist okay. Ja, ah, ich krieg jetzt die Karte, obwohl ich die sehe. Ich weiß nicht mal, ob ich überhaupt rübergehen soll zum Dings. Zum Schiff, aber es ist halt eine Qual. Es ist eine Qual ohne Gravity Suit. Ist es ist wirklich, also keine Ahnung, ich kann es dir nur empfehlen. <lacht> Langeweile kann man das ja machen. Und, so, äh, ich bin da. Ich erkunde ja gerade die, die Gegend, du kannst ja, keine Ahnung. Was machen? Ich mach den oberen Teil, denke ich. Okay. Da will ich. Ich geh jetzt direkt nach oben. Ich hätte echt gerne den platz mal Wus Wusstest du, dass du mit dem Grav mit dem ähm, Mit dem ähm, wie heißt es? Grapple Beam, kannst du Items, äh, ja, greifen? Hm. Das ist extrem effektiv zum Farmen, habe ich gesehen. Ich war auch so, what? Dass das ist, geht, war mir nicht bewusst tatsächlich. Oh shit. Ich war mir auch nicht bewusst, deshalb... Mach ich so krasse... Ich gerade sehr viele Leben, Rocky, es tut mir echt leid. Oh, nicht nur du. Wow, für Mister Missile-Container, das hätte ich jetzt eher für einen Super-Missile-Container gemacht, aber okay. Bist du etwa nicht dankbar? Nein. Gemessen danach, was ich da gerade bekommen habe, ehrlich Also warte, was hast du bekommen? Mister Missile-Container. Ach so. Ich, ich, ich wollte einen Super-Missile-Container, weil ich die... Ah, so. Ich dachte, du du, du hast einen Energy-Tank bekommen und hast einen Super-Missile-Tank erwartet. Und dann dachte ich so, what? So... Energy, energy Tank, hätte ich, da hätte ich auch nicht Nein gesagt, weil Leben... Vor allem hätten wir volle Leben. Das, das ist der krassen... Der hat diese Jump'n'Run-Passage gesehen, da, da, sollte ich, da sollte ich echt echt nicht ja, angehen. <lacht> <lacht> weil wir hier überall Wasser ist. Ich glaube hier war irgendwas, oder? weiß es nicht, okay Ich war mir sicher, es gab hier noch ein zweites, Alter. Aber vielleicht... Vielleicht liege ich auch falsch. Kommst du rechts nicht weiter? Ich gehe links lang. Ich gehe links schon lang. Ja. Genau oh. Weil ich glaube, äh, wenn ich jetzt links lang gehe, kriege ich den... Ähm Gravity war es, glaube ich, oder? Ja, der Gravity ist, ähm, quasi draußen, also ich die, die muss so, so, so ein so hinbringen. Ja, äh, dann kannst du ja schon zu wieder gehen und ich komme danach. Aber den brauche ich im Moment. zum Video. Ja ich klar! Weg nochmal. Einfach, einfach raus aus dem Schiff. Okay. Und danach wieder. Den Weg dahin sollst du finden, du hast eine Karte. Aber... Ich kann nicht lesen äh, kann ich nicht einfach diese diese Glaskuppel da zerstören? Das ist doch auch... Ja, Liga. ja, aber du willst ja, ja, du brauchst ja den Gravity Suit, damit du dich normal bewegen kannst Oh fuck Ich hatte Angst, dass ich gerade komplett runterfalle Bin ich aber nicht Weil ich Pro-Gamer bin Okay Daniel Ich will Leben farmen Was willst du von mir? Ich hab das Gefühl, dass du Leben verlieren willst. Nein. Um oh Gottes Willen. Das kannst du doch nicht von mir erwarten. Aha. Warum sagst du. Warum zeigst du mir denn das Gegenteil? Hey, da sind wir wieder. Äh, kleiner Kurt. Hm, klein, minimal, aber. Für die Zuschauer klein für uns war es ein bisschen länger. Ähm. Ja, du wolltest nach Meridia gehen, habe ich gehört. Und Daniel ja. ist warum auch immer jetzt am Raumschiff. Das weiß er selbst nicht. Das ist mir ein Rätsel. Ja. Äh, das Item kannst du oben nicht holen. No. Boah, Space Jump. Äh, ich habe gerade keinen Bock. Ähm... Ja. Ich habe halt keinen Bock. Also ich, ich war doch beim, war beim Raumschiff, warum heil ich... Hä? Hä? Moment. Ja, heil mal. Das ist mir komplett entgangen. Anfänger. Ja. Ich habe, ich werde sein. Ich habe keine Ahnung, wo ich nach Media komme. Und die Karte ist äh, so gezoomt, dass ich... warte mal. Ja, mach das Zoom kurz raus. Aber das ist doch verboten. Du wirst illegal. es sehen, es, es gibt nur ein Gebiet, wo, du noch, wo wir noch nicht waren. Das ist illegal. Hm. So. <lacht> Merkst du was? Nee. Ich nicht. Du merkst nicht, Wie komme ich dann da? Ich muss da hin, um nach wieder zu kommen. Sekunde. Ach, warte, warte, warte, warte. Ähm. Ich mach mal kurz meine Karte. Ungesumt. ist, du siehst so... Ganz genau wo wo... Ah, jetzt kann ich da hin, okay. Ich gehe von der anderen Seite. <lacht> ja, ist, ist, ist okay. Ist okay. Ist dir denn was aufgefallen? Ja, ich habe einen Gravity Suit. Ja. Unglaublich. Mhm. Ich gehe jetzt die Kuppel sprengen. Weil darauf habe ich Bock. Tja, Findest du? Ja. Ich sehe es auch so. Ja, siehst du? Ja. Ich bin froh, dass wir uns einig werden können. Das ist eine sehr gute Sache. Äh, ich hole noch die restlichen Items hier. Ich wünschte, die Karte wäre ein bisschen besser, damit ich auch das gesamte Gebiet sehe. Aber das Spiel hat gerade keinen Bock. Was heißt das Spiel? multi Doch, das Spiel. Das Spiel ist nämlich äh, äh, echt nicht SEO-Mission. So das stimmt. So, ich muss den Raum zweimal machen. Wer kam auf diese glorreiche Idee? Weiß ich nicht. Wieso? Wieso weißt du es nicht? Weil ich nicht der Entwickler bin. Was? Bist du nicht? Ja gut, vielleicht doch. Hm. Aber verrat das keinem. Beziehungsweise mein Onkel. <lacht> <lacht> er hat das Spiel entwickelt. Dein <lacht> Onkel also. <lacht> gut zu wissen. Mein Onkel war arbeitet bei Nintendo, er kann dich verklagen. Ja gut, dann muss ich natürlich glauben, dass das stimmt. Ich meine, warum solltest du auch lügen? Ich bin ein vertrauenswürdige Quelle. Natürlich. Ärgert mich nicht. Äh, wie komme ich nur an das Item? Ach so. Ich weiß. Rugierte Möglichkeiten. Verdammt. <lacht> ah ja, ich weiß wie. Ich weiß wie, ich war schon mehr oder weniger da. So, ich möchte jetzt bitte die Felder hier ausfüllen, auch wenn es mir nichts bringt. Kann ich nicht auch rein theoretisch jetzt play? Was kannst du? Zu Ridley. Oder brauchen wir was Bestimmtes dafür? Ich sag mal so. Mit Lays müssen schwerer zu erreichen. Na ja, gut. Wie komme ich denn hier rein? Ach so. Warte, also da ist irgendwo ein Item. Wo ist denn hier ein Item? Oh, lol. Okay. wie okay keine ahnung wie ich an das item komme uh, Please okay uh, keine ahnung wo ich von anders ich glaube, das der Springball der ist gar nicht mal so schlecht, wenn man den hier hat. Aber rat mal. Wer... Aber rat mal, wer kein Springball hat. Ich. Ich auch. <lacht> <lacht> <lacht> Aber den kannst du ja holen. Ja, ich weiß. Du ich weiß glaube ich, auch wo er ist noch. Das ist gut. Ähm, ja gut, ich, ich spring vielleicht nicht lieber die ganze Zeit in die Stacheln. Ich will die, die Kuppe springen. Nur dafür bin ich hier. Oh nein, Daniel, warum? Muss ich jetzt ernsthaft nochmal mit ich der Oh Starten? Muss ich jetzt ernsthaft nochmal das machen? Warum? Ich muss, ich muss noch mal mit der Shojo-Statue laufen, glaube ich. Lol. Wenn ich dann das Item will. Ich bin mir nicht sicher. Kann gut sein. Ups, nein, nein. Da nein, nein, geht's noch nicht weiter, Samus. Da, da war... <lacht> ja, mein. Äh, Samus. Warum tust du uns das an? Moment, da waren wir doch nicht Was machst du? Ich geh ganz rechts, bevor ich nach dem Reader komplett reingehe. Weißt du was, Rocket fragt das Ja Wobei das... doch Nein, nein Also die Karte ist bei mir ein Stück verzögert Sekunde Ah ja, jetzt Irgendwas ist hier faul Oh nein, ich muss Speed Booster machen oder Scheinsparge, eher gesagt. Äh oh Junge, das kann wieder lange dauern. Wie lange ist die Frage? Ja, das ist die Frage. Das D-Pad ist echt absolut scheiße. Du spielst mit dem d Ach, stimmt. Natürlich spiele ich mit dem D-Pad. Aber... Nein. Ich habe es <lacht> geschafft, und dann bin ich durch den Boden gefallen. Hey, also, mit 2D-Metwork muss man mit dem D-Pad spielen, finde ich. Ja, es, es kommt drauf an. Ja, es gibt Menschen, die haben halt auch keine Ahnung. Achso, Ver verstehe. Ja. Aber ich kann trotzdem Wandsprünge. <lacht> ich bin schon wieder runtergefallen. Mehr ja, oder weniger. Wandsprünge kann ich auch relativ ich bin zweimal runtergefallen, aber ich krieg den Speed, äh, den Shine zwar besser sein. Versuch gerade, äh, dass diesen einen Mister Container zu holen, <lacht> wo wir ein bisschen gebraucht haben. Kriegst du eigentlich? Ne, wir kriegen keine Energie, wenn wir den Reservetank sammeln. Ja, das habe ich auch festgestellt im Let's Play. Ich habe den Part gestaut, habe ich das, ja, dasselbe gesagt und ich war fasziniert.